Also, ich bin Thilo Beuster, ganz lange jetzt Mitglied hier in diesem Verein. Wir dürfen dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft ausrichten in der klasse Ich bin Finn Kenter, ich komme vom Starnberger See und wir segeln seit 2017 Harbot. Wir finden es cool, weil wir hier zu viert zusammen unterwegs sein können und immer mega viel Spaß zusammen haben. Mein Name ist Friedel Gerke. Am Harwood begeistert mich, dass es ein optimaler Kompromiss zwischen Familienfahrtenschiff und ambitionierten Regattaschiff ist. Ja, mein Name ist äh, Daniel Jonkmanns, äh, ich komme vom Ruhrstausee in der Eifel, in der Nähe von Aachen. Ähm, ja, und wir hoffen, dass wir natürlich hier eine schöne Zeit verbringen und ähm, vor allen Dingen vielleicht mitspielen können, wobei ich denke, dass äh, von den 34 Bötchen, die glaube ich dabei sind, äh, tatsächlich 25 Leute potenzielle Meister sein können. Also von daher wird es sehr eng und spannend und freue mich auf eine schöne Zeit mit vielen spannenden Rennen. <musik> We all run out of time